Und das sollte auch bitte äußerst schlecht produziert worden sein. Das ist immer so eine Hammeraufgabe, weil man ist so in einem Perfektionismus-Gedanken und will die Sachen geil machen und dann sagen die nächsten muss schlecht sein so. Und das ist Sturms gut gemacht. Ausweichspanschole. Na ja, immer sind sie die Polizei, aber <lacht> <lacht> <lacht> er sagt Ausweiskontrolle, dann nicht kommt nichts, dann kommt nichts. Okay. Erst okay. später, wenn er sagt nee, Ausweiskontrolle. Dann kommt was, dann kann ich deinen Ausweis sehen und dann kommt das. Dann kommt das, ja. das. Ist man Deutscher, nur weil man hier geboren ist? Nein! Ich glaube schon. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> also, ich, sag mal, ich glaub schon. Ich glaube schon. Du sagst ja gar nicht. Gar nicht. Ja. Gar nicht. Yes. Ist man Deutscher, wenn man hier geboren ist? Nein! Dann sagt er nein, du sagst gar nichts. Okay. Okay, machen wir weiter? Nein. Menschen wie du sind 1989 in Massen gekommen. Jetzt eisauber. Arrogantes. Arroganz! Ich finde es geil. Arrogantes Grinsen. Ja, weiter <lacht> Geldgierig. Teure Kleidung und oberflächlich. Und so, dann fängst du so zögerlich mm. an. Weil die zu spät in Dach sind, wird ein Undeutschpass weg und da kommt dann dein Einsatz. Da kommt dann Dann nimmst, nimmst du ihn. Was passiert dann? Dann habe ich ihn genommen. Komme ich komm eigentlich, dann wieder her? Ich bin ja richtig im Schlaf. Eigentlich müsstest du da vor ihm stehen. <lacht> ja, okay, gut. Cool. Naja, weil ich so ja, ja, ja hinten stehen und dann vorne. Soll ich dann nach vorne kommen und die. Ja, los, komm schon, du Wichser. Wie gehe ich dann nach vorne? Hey Leute, Leute, Leute! Die Polizei, los! Das Auto, los, komm, Spinnt ihr! Ich bin der Muskulöse. <lacht> ja, wenn ich wenn ich so, oh, komm, freit Asch, dann muss ich mal ein bisschen pushen. Oh, Oh, danke! Danke! <lacht> das ist cool. äh, äh, Das ist nicht witzig. Cool. Ja, das, das geht aber da rein. Jetzt ist aber. okay. okay. Wir machen jetzt kurz den Text von bin als erstes. Äh, bitte Wir Ich jetzt Texte. den Text von Aloysius als dann verteilen diese zwei Herren an euch die Lieder. Und Aloysius sagt parallel dazu, ich will mit Ihnen singen das alte deutsche Lied. Dann müssen wir einen Schnitt machen. Und dann machen wir die zweite Einstellung, wie ihr das Lied mit Ihnen zusammen singt. Ähm, genau. Und wir, also wir haben das jetzt gerade nicht bei Sonne gedreht, wir warten jetzt immer... So wie jetzt zum Beispiel würde es gerade gehen, aber es ist jetzt immer mal, wenn Sonne kommt, können wir nicht ansetzen, nur dass ihr es wisst. es wird jetzt mal so eine kleine Unterbrechung. Also, es war ein relativ entspannter Tag, war sehr viel Sonnenschein. Die Komparsen waren sehr entspannt. Wetter war gut, kein zu gut. Das ist ja, weil die Sonne schien. Und lustig drauf. Ich habe sie ja schon bei der Auswahl, wo ich sie ausgewählt habe, schon darauf vorbereitet, dass es ein sehr lustiger Tag wird. Die besondere Herausforderung, die Komparsen zu suchen, dass, weil das Projekt ja für die Komparsen kostenlos ist, beziehungsweise die Komparsen keine Gage bekommen. Da ist es eben schwierig, Komparsen dafür zu finden. Drehverschiebung und sowas. Ich habe gestern auch wieder drei Stunden am Telefon gesessen die Komparsen angerufen und gesagt, dass der Dreh wieder später beginnt heute. Und jetzt bin ich wieder dabei, Komparsen anzurufen, die jetzt noch nicht gekommen sind. Die Abbezogenen, die haben 4 müssen raus aus Deutschland. Ähm, da müssten zwei ganz paar Flaschen, ähm, vielleicht die, und dann sieht man auch reich aus. Und das heißt, Ganz laut genau. Und du gehst bei dem Spruch, fühlt dich angegriffen, <lacht> <Das> geht aber <lacht> <auch> dort weg. <lacht> Bei den arbeitslosen Hartz IV. <lacht> die zwei da hinten, die äh, regen sich auch, bei diesem Hartz IV, den regen sie sich auch beide, also zusammen. Und, aber das Ganze muss lautlos geschehen. Sie müssen sozusagen ohne Stimme. Aber ich kann ja? Ich garantiere ich die Einhaltung der Grenzen von 1989. Können Sie mir mal erzählen, was Sie hier so machen? Rumsitzen. Rumsitzen. Und warum sitzen Sie hier rum? Ich muss doch. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Aufgabe. Ich wäre aber lieber jetzt im Bett. Lustige met so. <lacht> Langeweile. Ich <lacht> würde sagen, dass du mitgebracht hast von zu Hause. Du warst sozusagen schon dabei. Gut. Ich habe meine eigenen mitgebracht. Dann musst muss aber hier hinten noch ja. <lacht> mal du den mal ein? Ja, hab ich mitgebracht. Ganz ehrlich. Das hat der OG, hat die OG hat gesendet ja. aus Halla! Alter, er muss doch was, wenn er das, nächste <lacht> nächste das du hier, ich hab meine eigene mitgenommen. Und dann kommt hier, willst du mich verarschen? Hier, gibt's du das Messer. Ich hab meine eigene. Ja, so scheiße Ja, Liegestütze. Eins. Zwei. Los, weitermachen. Komm, hopp, hopp, hopp, anspannen. Ja, tiefer, komm. Anspannen hier, da geht noch was. Bitte. So, hochspannen, komm, komm, komm. Aber Arme hoch und anspannen die Bauchmuskeln. Okay, halb zwei. So, Jungs. Auch das hier ist eine Nebelgranate. Mit der üben wir dann bitte den Scheiß nicht einatmen. Der ist extrem giftig. Wenn ich davon jemanden halte, der nicht aufpasst, den Scheiß einatmet, kriegt den Dritten die Fresse. Standen. Okay. Bei dem Steve bin ich eben daran gegangen, dass der eigentlich also ein Junge ist, der nie das bekommen hat, was er brauchte. Und es ist nicht unbedingt Liebe, es ist aber einfach Anerkennung. Es ist einfach so Sachen, die eben essentiell sind. Ne? Also wenn du immer enttäuscht bist, wenn du immer irgendwie, dann brauchst du irgendwann einen Sündenbock. Weil also an dir nah ranzugehen, an dich selber, das tut weh. Komm mal ran! Ja, also man verbrennt unglaublich viele Kalorien, während man auf einen menschlichen Körper einschlägt und die muss man ja auch irgendwie wieder ausgleichen. Ja, habt ihr gehört? Essen! Ich bin in, Produktionsleitung. Okay, in der Küche. Eigentlich ist ein natürliches Habitat. So, vom Set kriege ich ja wenig mit. Ist vielleicht doch ganz gut so. Ich muss das aber abkratzen, nicht? Ja, der, der hat so einen die Und Tatsächlich. Ach, Quatsch, Alter. Oh, oh, oh. ist Geil. Das. das ist, das ist Geil. Ich das du nur hast du mein eigener eigene noch nicht. Ich du ja, gehabt. Haben. Du fängst All an, vom Ablauf her. Ich bin ja. sozusagen hier auf deiner Hand mit der Kamera. Du nimmst das Ding und erklärst kurz, okay. was das ist. Okay. Und sagst: Aufpassen, üben. Giftiger Scheiß, nicht einatmen gelegt. Okay, reicht <lacht> rein ins Auto. gut. Gesicht an die Scheibe. Jetzt ist auch was drin, jetzt ist gut. Nee, Mach mal Gesicht. Gesicht. kurz? Oh, bitte. <lacht> Wieso denn aufmachen? Ich habe schon eine tolle Wunde geschminkt, die nachher gar nicht im Bild war. Was hast du denn hier so getrieben die letzten Wochen? Das und das und das mit der Brille. Ja, ich habe Schärfe gezogen. Juhu. Ich bin froh jeden Tag dabei zu sein, ist doch ganz cool. Jetzt also, Darf ich jetzt mal mein Schwert das mal hier reinziehen? Ja genau, hier. Siehst du? Wir haben eine ganz coole Zeit. Juhu, yo! Ich halte einfach drauf, ne? Das ist ja, wie sagte Hitchcock so schön, im Spielfilm ist Regisseur Gott ja, und ja. im Dokumentarfilm ist Gott der Regisseur. Und äh, darauf lege ich mich jetzt mal fest. Ne? Ich versuche das Beste auszulegen, was Gott hier organisiert. Okay, dann Ruhe bitte, ich habe noch nie ein Interview unter 4 promille gegeben. Und da gibt es jetzt hier ein bisschen Gegenverkehr. <lacht> Ganz normaler Straßenverkehr. <Leib> <lacht> Kannst du mal sagen, was du hier machst? Ich mach das Making auf wie du. Ich bin Bernd, ich habe den Parteivorsitzenden gespielt, der NPO, das heißt also einer, der die ganze Sache in der Hand hat, die ganze Sache der etwas doch menschenverachtenden National- Deutsch denkenden Gruppe. als noch nicht ersichtlich war, dass es das, äh, nur für einen Film ist und wir hinter so einem Nazi-Stand standen und die ganze Zeit von Leuten angepöbelt wurden, an die Leute nochmal Danke. <lacht> <lacht> wir sind gegen Pflichtenscheinde und immer gegen wir sind gegen mehr Asylanten und wir sind gegen Arbeitslosigkeit. Denn wir sind das Volk und wir bleiben das Volk. Und wir sind deutsch! Und wir bleiben deutsch! Denn wir sind das Volk. Das es ein bisschen rhythmischer kommt. Bis Denn wir sind das Volk. Und wir bleiben das Volk. Und wir sind deutsch! Und wir bleiben deutsch! So. Ich will das Bildern. So. Ja? Da muss ich doch einsteigen, Ja. So ja. Also ein ja. Ich hab's aufgeregt. Ist ein Stück vorgegangen. Wir sind gegen äh, Asylanten und gegen immer mehr äh, Ausländerheime und wir sind gegen Arbeitslosigkeit. Denn wir sind Deutsch und wir bleiben Deutsch und wir sind das Volk und wir bleiben das Volk. Das ist <lacht> Das ist besagt, wenn es so weit ist. Bizarrt. Das wurfst du? Gut, wenn wir wollen, wir Leider sind wir ein Zigarren. Ja, ja. Wir haben ja einen felsen Staat, ja, unsere ja, ja. Meinung sagt. wir lassen uns jetzt nämlich nicht gefallen, wie die mit uns umspringen hier. Wir sind in die Frechheit und wir sind immer mehr als Asylanten reinkommen. Sowas? Ja. Mit dem Schnauzbart, als der gerade gesprochen hat, ist ein anderer vorbeigegangen und der musste nur so zur Seite gucken und grinsen, weil er das einfach. Zwar natürlich authentisch gespielt, aber es war auch so, so echt und so lächerlich dann ja. wieder. Ne? Und deswegen. Der dann so weggucken und grinsen. Manchmal ich nicht die Kuh. Ja. Nein. Nee. Da hinten ist der Der ist sehr bekannt. Also ich habe viel gehört. Ich oh, ja. sag Wird der Stadt hier bei einem machen. Mein tollstes Erlebnis war eigentlich der erste Drehtag. Da haben wir auf dem Lindenauer Markt gedreht. Etliche der umgebenden Leute, die uns zugeguckt haben beim Drehen, die dachten, es ist eine echte Kundgebung. Unter anderem kam ein Kollege von mir aus dem Haus gestürmt. Und schrie, was macht ihr da? Verschwindet hier und dann sah er mich, viel mir um den Hals und sagte, dass du hier dabei bist. Das ist toll. Bingo, Bongo. Auge. Dabei, dabei. Ach, das ist ja russisch. Versteht er ja auch nicht. Bei mir wird jeder bedient. Die Idioten müssen auch essen, sonst werden sie aggressiv. Gehen? Okay. <lacht> Aus. Du musst ja mindestens eine volle Tasche selbst da haben. <lacht> Nimmst du, du mal nimmt der Ketchup? Ja, geh stellst du doch mal auf den Kopf. Hier kannst du beweisen, dass du dich integrierst in der Partei. Quatsch nicht. Ich will heute kein Wort von dir hören. Gute Truppe. Dann ja, müssen wir noch mal ein paar Lampen hier aufstellen, und dann, und damit die, die äh, wie heißt es ach jetzt jetzt, jetzt, jetzt wo es drauf ankommt vergesse ich die ganzen Vokabeln boxen Ich dachte, da klopfen wir jetzt da klatschen jetzt schon Leute, dass er aufhört. Ja. <lacht> Ich bin hier aus Freien. Ich weiß nicht, wer den Rentner spielt, aber ich finde es raus. Also, man könnte das ja auch so machen, ne? dass man nämlich nur Essen sieht. Das immer <lacht> Besonders harte oder besonders schöne Tage? Oder beides? Mhm. Ja, beides. Ja, ein bisschen enger zusammen. Also für mich wäre es gut, für die Kamera ist es gut, wenn's, wenn es hier stattfindet, nicht so weiter ran, wenn wir noch Schuss, Schuss machen. Und ein bisschen weiter hierher. Ja wir gehen von einem mittelschweren schädel aus. Ich spiele ja die Moni, die Frau an Sikomojas Seite und ich bin sehr dankbar darum, dass ich in diesem Film mitgespielt habe. Dankbar angefangen mit dem Drehbuch, das ich sehr gut geschrieben fand. Ich fand den Umgang mit einem Thema, das schon sehr oft in Angriff genommen wurde, äußerst originell verspielt, provokant. Und, ähm, und bei der Umsetzung und der Zusammenarbeit mit Carly und Tillmann, ist das Schönste für mich gewesen, dass, ähm, obwohl das Drehbuch klar und gut geschrieben ist, dem Schauspieler selbst noch sehr viel Raum gegeben wurde, es mit eigenem zu füllen und auch Improvisationen mit äh, gern gesehen wurden, was das Ganze lebendig und spannend gehalten hat. Bettie ist jetzt im Kostüm auch da. ich mich gerne um. Ja, können wir auch alles machen, dass wir fertig eingerichtet sind. Können wir den Ton schon mal holen? Ja. Okay, dann hol ich den Ton, ja. Und dann holst du den Ton, und sie zu stecken? Gibt es eine Tasche für dich? Die Frage ist die Ich Tat, frag mal, die stellt die, die Tasche würde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Ja, habe ich mir gedacht. Die Frage ist, um erst erstmal die drehen und nachher die Aloysius hier. <lacht> <lacht> weil das ist ja auch oben offen. Das ist auch nicht angeschlossen. Also das ist nicht angeschlossen? Nein, das ist nur so locker verbunden, das ist nicht ganz fertig. Das ist ja einschneidig. Ich würde jetzt eine Deswegen sind Blutkonserven noch so teuer. Zaubern kann ich auch. Ich kann dann mal die unmöglichsten Sachen in der letzten Minute ins Set zaubern. Ich werde okay. wohl wieder Klappe schlagen müssen. Szene 84, Einstellung 5, Text 4. Irgendwann haben wir alle angefangen, mit jemandem ein Problem zu haben. Und es war mir dann unangenehm, dass ich mit niemandem so richtig ein Problem hatte. keine deutsche Frau mehr Danke, aus. Also wieder so ein bisschen das wir, ja. Ja. Ja. Ja, wir, ja. wir müssen da steigern, mal noch ein Stück tiefer hängen. Ja, Sie mal. nicht so fahren. Oder Patienten, die sich richtig ja. abgeputzt haben Jetzt und hier und so. Das ja. <lacht> ja. hast du das geübt? Ja, das Also, Entschuldigung, ich, hab, ich hab, äh, Ist das jetzt ein ausländischer Name? Und es geht jetzt voll auf Was haben die alles für komische Namen? alle also, Partei Ost über die ordnungsrechtliche Durchführung der Rücküberführung von ausländischen in, in ihre ursprünglich betriebene Weimatnation. Und... Oh, wer hat diesen dummen ja. Namen? Sag mal, es bin Nevsky Deutscher? So, was habt ihr gemacht? Wir haben einen Zettel eingeworfen? Zum Fohle. Volker ist, ein Tolke, das ist ein da kommt jetzt. du der alles in Polen Als Maul. Einer von man jetzt den Zettel wieder raus, ja? Das Das ist nicht mehr. Ja. Wir ja Block <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja, das ist mal die Leute mal durch, der Chris hilft und dann machen wir mal einen Block. Wer kann denn jetzt Leute, die hier sind, mal helfen nicht die Chance Was ja, für einen Block sind? Das ist jetzt ja machen wir erstmal. Was macht ihr hier? Wir kürzen Hose. Mein Chef hätte mich früher geschlagen, wenn ich mit, genau. mit, mit zwei einen, einen Job gemacht hätte. Erfreien. Ich bin Maler. Und wenn ich da äh, auf der Baustelle zu zweit an einer Wand Tapete abmachen würde. Nee, wir lernen hier gerade. Ja, ihr lernt? Ja. Was lernt ihr denn? Ähm, Viktoria lernt, äh, wie man hier eine Hose kürzt. Oh ja. Genau, und ich zeige dir das und deshalb machen wir das zusammen. Sehr gut. Ja, wenn wir uns jetzt beeilen, sag ja. ich mal, wären wir heute vielleicht sogar noch fertig. Szene 55, 5, Take 3. Im bitte. Stehen bitte! Oh, liebe oh, liebe stehen. Moni! Ja. Moni. <lacht> liebe, liebe Moni! Lass uns jetzt auf dem Rummel, ich will meinen Job feiern. Muss das jetzt sein? Wenn nicht morgen oder übermorgen oder über, über, über, übermorgen? Ja, morgen, übermorgen, da habe ich keine Zeit, da muss ich zur Schulung, Schulung für den Job. <lacht> ja, das ganze Wochenende. Das ganze Wochenende. Die Angel runter, die Angel. <lacht> okay. Wir machen einfach was aus, dass Nicht in das Blatt hinein. Okay, abgekommen. abgekommen. Super! <lacht> okay, <lacht> okay. No. Als der Rahmen dann so klar war, in welche Richtung geht das, wie soll das klingen, hat es auch richtig Spaß gemacht. Nee, das war geil, ja was soll ich mir da noch mehr sagen?